Haben wir, die, oh. haben wir die Zeit, das Klettergeschirr wieder abzubauen, Kapitän? Oder lassen wir das hier im Falle, dass wir uns an derselben Stelle wieder hochbegeben müssen? Ich glaube, wir haben dafür keine Zeit. Raffin bringt das doch schon mit. Lass uns erstmal in Deckung gehen, bevor wir es wieder in den Rucksack stopfen. Dann willkommen im Schützengraben, meine Freunde. Mir gefällt das gar nicht. Nun, ich bin kein Schütze, aber kennt ihr die Geschichte von der Armbrust? Noch ja, nicht, tatsächlich. Wir oh. kennen alle die Geschichte von der Armbrust, nur das ist nicht der Zeitpunkt. Ja, vielleicht schon. Guckt doch mal diesen Pilz, hier, sehr, sehr schön. Oh ja, nicht wahr? Boltax benutzt die Geschichte von der Armbrust, um den Geist seiner Schüler zu stellen. Das ist richtig. Denkt an die Armbrust, dann kann niemand in euren Geist eindringen. Nun, das intonieren monotoner, äh, Tonabfolgen zum Beispiel, oder das Vorstellen von sehr tristen Bildern ist tatsächlich eine Übung zur Geistesstärkung. Ja, oder meistens man haben, denkt an die Armbrust. Genau, zum Beispiel. Meistens haben wir angefangen, den Codex Americos zu rezitieren, aber jedem das Seine. Oh ja, das ist dieses große, langweilige Buch, oder? Oh ja, ich weiß bis heute nicht, was genau drin steht. Ich kenne nur die Worte. Ich habe einmal äh, eines benutzt, um darauf zu sitzen, während ich unterrichtet habe. Es war sehr hilfreich. Es steht wirklich viel darin. Ja, eure Gespräche von den Akademien und äh, den warmen Hörsälen werden unterbrochen, wenn ihr dann durch die gewaltigen Gruben geht. Zu beiden Seiten könnt ihr noch die Wurzeln erkennen und die Steine der ehemaligen Pyramide, die dann abgetragen worden sind. Wie gesagt, gewaltig groß sind die Brocken, die Stückchen, die verteilt worden sind. Und unter euren Füßen das ein oder andere Mal schwarzes Unwasser, was widerlich stinkt und einen widerlichen, bitteren Geschmack in eurem Mund hinterlässt. Äh, auch wenn ihr nur über die Pfützen übersteigt, über die Ausdünstungen, die davon kommen, die vor langer Zeit einmal hier zurückgeblieben sind. Nesselabdrücke, die ihr auch noch erkennen könnt. Vor allem die Tierkundigen unter euch können es eben erkennen, dass hier wohl gewaltige Saugnöpfe, Saugnöpfe der Götter ähm, oder der erzdämonischen Niederhöllen hier zurückgeblieben sind. Immer wieder ein Blick auf die vielfarbigen Pilze, die unheimlich glühen und leuchten. Und mit jedem Schritt, den ihr tut, kann vor allem Boltax eben auch erkennen, dass diese Pilze wohl... Keine essbaren Speisepilze sind, keine gesunden, sondern genährt durch das Unwasser, giftig und verdorben. Weiterer Schleim, der hier auf ewig an den Wänden haftet und den ganzen Graben mit einem Gestank erfüllt. Verdammt. Weiß jemand, wo wir sind? In diesen verdammten Gräben kann man sich überhaupt nicht orientieren. Nicht wirklich, aber von oben sah es so aus, als würden sie alle, mehr oder weniger, von dem Tempel ausgehen. Auch wenn sie sich teilweise kreuzen. Stille hier unten beunruhigt mich. Hier zu still. Oh, nee, viele Wege führen nach Bosparan. Ja, was denkt ihr, wie lange dauert es noch, bis wir auf diese sechsten treffen? Ich dachte, ich dachte... Lange genug. <lacht> ich dachte, Bosparan wäre gefallen. Hm. Ich ja. denke, dass wir schon bald mit Gesellschaft rechnen können. Vielleicht sollten wir uns etwas unauffälliger verhalten und vielleicht etwas leiser oder gar nicht reden. Vielleicht sollten wir eine Wachposition anrichten und einen oder zwei zum Auskundschaften vorausschicken. Und ich bin nicht sicher, ob wir dafür geeignet sind. Nun, ich könnte selbstverständlich einen Gotongi schicken, wenn ihr bereit seid. Und während ihr, noch, während ihr noch über Gotongis und Wachen oder Speer diskutiert, könnt ihr erkennen, wie hinter einer der Trümmerteile der Pyramide ein gewaltiger Echsenkrieger auftaucht, der sich einmal mit seinen Säbeln auf die Brust klopft und dann herausbrüllt zu euch die Herausforderung. Ähm, ja, ich vermute, sie sehen uns. Ich muss leider auf mein meta rissa, äh, pochen. Falsche Brut von Hesinde. Heißt ah. der du, nichts, sind? Sintoi. Ah. Die haben uns alle schon gesehen, oder? Zumindest einer der Krieger, Zulamino, erkennst ihn. Du ihn losgeschickt. Oder es hat ihn losgeschickt. Fasresisre. Ist das nur der eine? Mit dem, wenn wir spielen, fertig. Nur ja. einer ist ein mir vermutlich. Und während ja. du was sagst, kannst du sehen, wie die weiteren Krieger von den Pilzen herabsteigen, von den Ruinen und sich euch in den Weg stellen. Maraskanische Achas. Hättest du was sagen, müssen Boltax? Tarz, krabal Karibis. Nakim, Nakim. Zu Krabal Krim Doktor. bedeutet auf dich. Herausforderung. Da, Kurish. Ein Kampf auf Leben und Tod. Und dann stürmt sie los. Ich denke, die Verhandlungen sind gescheitert. Initiative. Will habe ich denn? Wenig? Dann, dann sind wir wohl schon wieder so weit. Hab doch nichts getan. Ach nee, ich verliere sogar noch einen Inni, ich habe nur 18 inni. Oh, sind, sind das die Gräben im INI-Brett? Ich dachte, es wäre der Baum. Ja, Der Baum habe ich euch nur so reingezogen. Nein, nee, nee, ich, ich... kämpfen jetzt in den Gräben. Also, ich, ich dachte, es wären die Gräben. Hey, meine INI würfelt irgendwie nicht würfelmanuell. Das also, ist ich das erste Mal. Ja gut, okay, bin Ah, haben wir eine. Ach, das sind die. Ah, ich verstehe. Und oh, die sind immer groß. Boys, ich brauche 28 Aktionen für meine Liturgie. Das kriegen wir hin. <lacht> ähm, ist die Karte 1 zu 1? Die Karte ist 1 zu 1. Yeah. Okay, damit kann ich arbeiten. Okay, da habe ich ja ordentlich Zeit. So, die Initiative wird es bei 13 plus 4 plus 2. 13 plus 4 sind 17, plus 2 sind 19. Boah. Okay, dann tue ich alle auf die 19. Ich bereue jetzt ein ich bereue es, ein süßer kleiner Stoffi zu sein. Holt mich heraus, ich will ja dann zurück. So, ihr habt alle äh, auf der Initiative euch eingetragen, ne? Äh, fuck, noch nicht, sorry. Okay. Wo ist denn mein Tückelchen? Ähm, da haben wir es. Ich bin nicht der Letzte und ich mache mich mal groß. Und bei den Gelegenheit... Oh, also, ja. ah, Noch eins größer. Gewaltig bitte. So. Äh, vor Bolltags zu sein. Endlich mal eine. Endlich mal eine äh, die man im Ego entspricht. <lacht> äh, uns fehlt noch Zulamin. Oh nein, da ist es noch. Zulamin ist noch klein, Genau, alles klar. Gut, dann. Äh, die Maraskaner sind auf der heiligen 16 und auf der heiligen 32. Gut, und dann können wir beginnen. Und zwar unten mit den Maraskanern von Tigrech und den Soldaten, die ihr angeworben habt. Die tun erstmal nichts und gehen in Formation, schauen zu euch. Wir wissen noch nicht genau, was sie tun sollen. Hm, dann, wen haben wir noch? Boltax 12. Ich orientiere mich. Dann die 13 Serpentilio. Ich denke, Serpentilio verbringt doch ein wenig damit, äh, zu stottern und sich zu orientieren. Da ich keine Aufmerksamkeit besitze, ist dies für mich eine Intuitionsprobe. Diese ist gelungen, ich bin orientiert und damit 5 Punkte höher, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, ich habe zwölf Basis, ich muss also 17 haben, nicht wahr? Ja. Nee, plus 6, 18. Nee, nee, nee. Du rechnen. hast nur eins gewürfelt. Kannst du aus ja. da der 1 doch einfach 5 mehr machen, ja. Ja, ich dachte er, ja, dass dich an mich verrechnet. Der nächste bitte. 15, aber ja, wir. Ich will ein Zauber verbreiten und äh, für einen Attribut und eine Schnellsteigerungversion. Dauert. 4 glaub, Aktionen, glaube ich. Eukolizana tut auch erstmal nichts, äh, bleibt erstmal stehen, das ist kein Kämpfer. Die beiden Maraskanerinnen äh, bzw. Hohen Grobkriegsterinnen würden sich aber auch irgendwie neben den Maraskanern anordnen und zwar versetzt zu ihnen. Die besitzen Kampffächer, mit denen sie prinzipiell auch so etwas äh, abwehren könnten wie Fernkampfsachen, also Pfeil und Bogen, Bolzen. Ähm, so etwas könnten sie mit abwehren. Hm, Boltag 17 ja, ich mache erstmal nichts. Ich weiß ja nicht, nicht was auf uns... Deine genau. dann ähm, 18 ähm, eine Frage. Wenn eine Ritualdauer bereits auf Stoßgebet ist, kann ich die noch weiter verkürzen oder nein? Stoßgebet ist, glaube ich, das kleinste. Okay. Ja, dann beginne ich jetzt damit, eine Liturgie zu wirken. Das dauert 18 Aktionen. 18 Aktionen, das es ist Das ist aber auch ein bullshit langes Stoßgebet. Ja, ähm, Serpentinio 18. Du hattest zwei äh, Ich bin übrigens mich hat das zwei Aktionen gekostet. Ich habe keine Aufmerksamkeit. Gut, dann sind die Achas dran. Ähm, ihr könnt erkennen, wie wohl ähm, ja, da wurde, da wurde zumindest äh, etwas gefordert und sie fangen an zu laufen. Und zwar 20 Schritt, Zumindest von den ersten vier, die ausgehen. Äh, ihr könnt den riesigen Fass äh, erkennen, der ähm, weit oder korgeweit wie er ist, dann auf euch zuschreitet und jeder Schritt ist ein Dollar. Mutprobe, bitte. Jetzt schon. Jetzt schon, selbstverständlich. Er kommt auf nicht zugespannt. Dann Raus damit. Decarla äh, wird Uch. die Formation verlassen und selbst auf einen Baum klettern. Ähm, dann 23. Ja, Mann. Ich habe es auch nicht geschafft. Was passiert dann? Ähm, ja, was ist denn bei Mutproben, die, ähm, wenn jemand korgeweit auf dich zustürmt und du die Mutprobe nicht schaffst, dann sind deine, äh, Attacken gar nicht. Du geh bei, bei der Lachen über Schlachtfeld und müssen Leute Mutproben ablegen, um dich anzugreifen. So wie bei der goldenen Rüstung. Ja, richtig. gut, dann kannst du nicht parieren, oder was? Nein, du kannst ihn einfach nur nicht angreifen. Du kannst, du kannst ihn nicht, nicht angreifen, genau. Dann dann dann jedes sie, dann Mal, dann dann mal, noch dann dann mal dann. wenn du ihn angreifen möchtest, musst du die Mutprobe machen, bis du sie einmal schaffst, dann nicht mehr. Die ist im Ring auch um LKP-Stern oder Sternhalb oder so erschwert. Ja, ja richtig, genau. Aber das kommt zu zum Tragen, wenn dem, ihn das auf alle Fälle weiß. geschafft. Also, wenn wir ihn jetzt angreifen wollen, würden jeder, der Mut gewürfelt hat, der könnte ihn angreifen, einmal. Genau, äh, du, Nein, du kannst ihn dann immer angreifen. Achso, Ach so. richtig, genau. Aber du, du, du darfst ansonsten nur operieren. Alles Friesen klar. anzugreifen. Ja, easy, okay, klar, kriege ich hin. Dann kann Boltax jetzt denken. Gut, dann äh, habt ihr die Mutprobe gewürfelt. Jeder weiß, ob er Ati attackieren kann oder nicht. Zapatili darf nicht, Diamantis darf nicht. Ja, attackieren wollte ich ihn jetzt eh nicht. Aber ich habe zwei Aktionen, oder? Warte, das, nein, wir sind noch in der ersten Runde. Sorry. Wir sind noch in der ersten Runde, genau so. Nach der äh, 20, Diamantes 23, äh, du darfst. Ja, ich reiße meine Abalone hoch, äh, ziehe in äh, Ziele in Richtung des äh, großen Echsenkriegers, äh, doch verlässt mich dann ein wenig der Mut äh, und ich äh, ziehe ein wenig zur Seite. Äh, die hier oben, äh, wie genau sind die bewaffnet? Äh, was äh, tun die? Die bleiben wahrscheinlich, weil ihre Initiativenphase Ende ist, einfach hier oben stehen, richtig? Äh, die haben Wurfspeere, die du erkennen kannst und die bleiben stehen. Alle Wurfspeere, also eine Wurfspeere. So ja. so, äh, die haben, große, auch, die haben auch andere Speere, aber vor allem Wurfspeere. Ja, dann äh, schieße ich einfach mal auf äh, hier, dem Achatz, direkt neben der großen Echse. Erst auf die große Echse gezielt und dann drehe äh, ich mich um und schieße auf den anderen Achatz. Der ja, wahrscheinlich eher verzittert, ne? Ein wenig, ja. Ich nehme mir trotzdem beide äh, Aktionen. Erste Kampfrunde, erste Aktion, um anzulegen und zweite Kampfrunde, um einen äh, Schuss mit Ansage anzusagen. Und zwar nehme ich mir zusätzlich fünf Punkte zum Schaden hinzu. Okay, gut. Der Fasre habe ich schon vorgezogen. Der ist gelaufen. Sulamin, 30. Sulamin hat ihre Mutprobe gekrittet und äh, stellt sich dementsprechend vor die Magie. Und dann orientiere ich mich. Ich würfel gerade mal eine Mutprobe für die Maraskane. 5, reicht Okay, die anderen Okolizaner äh, habe ich schon vorgezogen, beziehungsweise die äh, rohen Grobpriester. Dann nächste Kampfrunde. Die äh, Maraskaner von Tigrich bleiben stehen. Äh, sie halten einfach die Position, äh, stürmen jetzt nicht bekloppt, wie sie sind, dann auf die zu. Äh, weil sie wissen, dass es sich eben um bösartige Maraskan-Achas äh, handelt. Magier, Magus Abelmir, du bist dann auf der 15. Ich bin jetzt nur zweiten Kampfrunde. Ich brauche insgesamt drei Kampfrunden. Ich habe eine halbe Zauberdauer. Die Probe ist um 6er Schwert für plus 3 für Schnellsteiger und plus 3 für die Zauberdauer. Das trage ich mal ein. Und die ist gelungen. Ich bekomme jetzt für 18 Kampfrunden 12 Körperkraftpunkte mehr. Trage ich gleich ein. Ich hätte zwar noch eine Aktion, aber es bringt ja nichts, wir sind genau weit entfernt. Gut, dann äh, nach der 15, die Ort bleiben weiter stehen. 17 Boltax. Ja, ich würde damit beginnen, ein Ritual zu wirken, beziehungsweise meinen Schlangenring anzufassen und einmal Seelenfeuer zu wirken. Und es dauert insgesamt drei Aktionen. Ich würfel gleich dann noch die Ritualkenntnisprobe und sag euch dann, was es macht, wenn die drei Aktionen durch sind. Genau, danke. Das brauche ich nämlich nochmal, den Seelenfeuer. Den der haben wir noch nicht allzu ausgesprochen. Nee, nee ist nicht der Seelenfeuer. Lichterlode oh, ist so ein Ritual. Das heißt ah, Seelenfeuer. Okay, ich das wollte das gerade fragen, nicht. wen von uns möchtest du bitte verwandeln? Nein, nein. Genau, äh, 18 Rafim. Du bist noch weiter mit ähm, Ritual beschäftigt, ne? Septilio. Wenn ihr die Position halten könnt, kann ich sie in der Mitte teilen. Dies waren zwei Aktionen. Gut. Die Achas sind wieder dran. Die Achas laufen. Die anderen bleiben stehen. Wie gesagt, allesamt haben sie sowas wie Wurfspeere, sie haben aber auch Achverware dabei, also exische, ähm, gesplitterte, ja, gesplitterte nicht, aber gegabelte, gegabelte Spieße zum Menschentöten. töten. Ähm, ja, also Wurfspeere, normale Speere und Achverware. Und das Donnern von dem Auserwählten von Korruptorot und Korf, Fassrassers. Donnert auf euch zu. Hm, 20 Dekaler klettert weiter auf den Pilz und mit seinen spinnenhaften Sinn Kommt oben an. Diamant das 23. Ja, 23. Äh, der Schuss hat getroffen. Äh, und zwar den hier für 21 Schaden und Bein. Äh, minus 2 Wunschwelle, wegen, äh, weil ich mit Bolzen schieße. Und er äh, darf eine Körperkraftprobe machen, denn das ist ein Angriff zum Umreißen, äh, zum Niederwerfen. So, die Körperwärschungsprobe habe ich einfach mal so gewürfelt mit einer äh, 8er Talent, einfach mit 8 übrig. Und die Selbstbewäschungsprobe ist gelungen, das heißt, er kann den Schmerz auf alle Fälle wegstecken. Und bleibt kampffähig. Ist die Körperwäschungsprobe erschwert? Äh, das ist ein Niederwerfen. Niederwerfen, oh, also, Niederwerfen ist nicht Körperwäschung, Niederwerfen ist KK, äh, Schwert um Schaden über Körperkraft. Also seine 18. Körperkraft ist 16, hat ein 18 gewürfelt, dann hat das nicht geschafft und würde damit umfallen, ja? Damit verliert er 2W6 in Zustand Zustand. Ähm, bekommt... Was hast du gemacht, wie viel Schaden? Uh, 21. 21, das müsste die zweite Runde sein. Äh, Konstitution ist 15. Plus Eisern hat er trotzdem zwei Wunden. Ähm, auch wenn er gerüstet ist, aber er ist... Äh, Trotzdem mit zwei Wunden Und seine Initiative ist irgendwo weiter unten. Alles klar. Ja. Ähm, das war dein Schuss auf der 23. Richtig, aber das ist noch letzte Kampfrunde passiert. Das konnte ich innerhalb von einer Kampfrunde machen. Und in dieser Kampfrunde sage ich drei Worte. Stellung halten. Verstanden. Und mache eine Aktion Position. Vorne zu den Maraskanern und ziehe meine beiden Ballestrinas. Okay. Dann Fasra habe ich eben gemeinsam miteinander gezogen. Äh, Ach, Sabu und äh, die andere Eilersab bleiben stehen. Zulamin. Ich warte ab. Dann nächste Aktion, 12 Maraskana. Bleiben stehen. Magier mir 15. Ich würde mich direkt schnell die Magier in die Maraskana stellen. Zweite Reihe. Okay. Du benutzt äh, menschliche Schilde, die Eukolizane bleiben weiter stehen, 17 Beutags. Ja, das wäre dann meine... Aktion, also meine dritte Aktion jetzt. Und jetzt zündet der Seelenfeuer. Ich lese ihn einmal genau vor. Ähm, Durch dieses Ritual gewinnt der Ringträger, also in dem Fall Boltax, die Kraft innerhalb des Wirkungsradius des Seelenfeuers, ähnlich dem kalten Licht eines Lörlichts, aus dem Boden emporschießen zu lassen. Die Flammen können jede vom Geoden gewünschte Gestalt annehmen bis hin zu bizarrsten Skulpturen und haben die Eigenschaft, einzig und allein denkende Wesen zu verletzen. Holz brennt also ebenso wenig wie Stoff und auch Tiere bleiben unbeeinträchtigt. Denkende Wesen hingegen erleiden den vollen, durch keine Rüstung gemilderten Schaden in Höhe von RKP Stern durch drei Schadenspunkte pro Berührung. Um ein solches Seelenfeuer zu durchschreiten, ist eine Mutprobe von RKP Stern durch zwei nötig. Das Seelenfeuer ist einmal herbeigerufen, standorttreu. Es kann also bis zum Erreichen von Flammenbarrieren verwendet werden, nicht aber als Fernkampfwaffe oder ähnliches. Und es kostet mich pro Kampfrunde ein ASP. Und ich würde gerne das Seelenfeuer einmal hier und einmal hier platzieren, sodass hier in der Mitte ein kleiner Durchgang ist, also quasi ähm, eine Art Torbogen, der ja, dieses okay. Feuer bildet, sodass die genau nur eine Stelle haben, wo sie durchlaufen können. Ich mache eine okay. sehr dünne Wand, sodass es auch die fünf Rechtschritte nicht überschreitet. Da nochmal ist zum Aufrechterhalten, ne? Genau, ist zum Aufrechterhalten. Pro Kampfrunde kostet mich das ein ASP und zwar genau vor uns, ähm, wie gesagt hier, dann ist hier der Kreis, wo sie quasi durchlaufen können und dann ist hier wieder ein, ja, Flammenball. Also, sie könnten auch hier an der Seite vorbei. Genau. Ah, da, damit komme ich, klar. Damit kann ich auch arbeiten. Dann habe ich das Ganze mal eingezeichnet. Nach Montag 17, 18, Raphim. Aktion 3 von, nein, Runde 3 von 9. Alles klar, weiter geht's. Ähm, Rafim ist fertig, Sepetilion. Mentilo greift nervös seinen Stab, starrt die Echsen an, schaut nervös zu Bolltags und tut nüchte. Hm. Die Echsen sind dran und laufen da. ja, dann, hier, der hätte einen Bogen. Nach den Echsen 20, die Kala tut erstmal nichts, äh, das 23. Verschließt die Lücken am Feuer, wir halten die Linie und ich würfel eine äh, x konstprobe mit der Aktion Taktik. Um unsere Initiative zu verbessern. Okay, sehr gut. Dann kannst du das schon mal machen und die Initiative dann gleichmäßig verteilen. Ähm, die Fassre sind schon durch. Die Maraskaner tun auch weiter nichts. Das reicht noch nicht. Solamin darf noch. Ja, gibt gerade nicht viel zu tun. Ich warte ab die klar, Diamantes verteilen mal bitte die Initiative gleichmäßig. Für wie viel gibt es äh, für jeden außer dich? Ja, äh, angenommen, äh, jeder von uns hat Kriegmann, was auch der Fall sein sollte. Ich denke, bei Sepertilio auch. Äh, Sekunde, ich muss nachsehen. Ist das ein Wissenstalent? Das ist ja. ein Wissenstalent. Dann ist dies ein Nein von mir. Okay, dann äh, sind wir nur vier Leute. Äh, vier Leute, 14 aufgeteilt. Äh, nö, nö, wir sind 16. Also, das heißt, die Maraskane so, werden so doch auch, auch. Aber er kann Aber er kann sich ja aussuchen, wen er die Taktik mit reinnimmt. Aber es macht keinen Sinn, die Maraskaner nicht mit reinzunehmen. Ja, das, ja, das stimmt. Muss man sagen. Also dann bekommen die Maraskaner ein, jeder drückt einen weiter nach vorne. Äh, die Rungor Priester sind sicher auch, ne? Ja, okay. das wird, wird auf jeder eins hinauslaufen. Du darfst im Übrigen die Kampfpaarungen bestimmen, wenn es losgeht. Äh, Diamantas darf die Kampfpaarungen bestimmen, oder? Ja. Yeah. Ja, okay. Gut, dann ähm, sind wir durch. zu Zulamin macht nichts. Nächste Kampfrunde, die Maraskana tun nichts aber mir. Ich würde 9 Tieren und meine äh, um 3 Punkte verbessern, bin ich dann auf 19. Mhm. Dann Maraskaner sind weiter 17 Voltags. Ja, ich äh, würde erstmal warten, bis die Achsen kommen, weil gerade kann ich auch nicht viel machen und ich ziehe mir einen ASP ab. Gut, Rafim. Runde 4 von 9. Seventilio. Ich lasse. Ach komm, ich fange Klalux oder Mann. Ich verkürze zweimal die Zauberdauer. Ich denke, das sollte hinhauen. Und äh, nur um sicher zu gehen, verlängere ich, äh, verlängere ich einmal die Reichweite. Das dauert dann zwei Aktionen. Ich sagte also am ähm, Ende der Kampfrunde Bescheid. Alles klar, dann Abel mir. Ich warte ab. Die Echsen sind nächste Runde bei euch dran. Ähm. Jo. Echsen haben gehandelt. 21 TK tut nichts. Jemand das. 24. Ich schieße. Ja, und zwar immer noch nicht auf die große Echse, die macht mir Angst, aber dennoch auf die verletzte Echse und die hier neben dran, die so, beiden, die ganz vorne stehen. Ja, zwei Angriffe, zwei Schüsse mit Balestrina, ich nehme mir dafür beide Aktionen. Ich schieße, schieße also nicht, wie mein Waffenmeister es erlauben würde, in einer Aktion. Und mal schauen. Du schießt erst auf die schon Verletzte, ne? Schon Verletzte und dann in der zweiten Aktion noch auf die andere. Beide würden gelingen, da müssen wir auch nicht groß berechnen. Ne, da müssen wir nichts berechnen. Und das erste macht elf Schaden, plus eins wegen Entfernung. Und zweite macht 12 Schaden. Erster Kopf, aber nicht verdoppelt. Und zweiter Brustkorb. Beides hat eine verringerte Wunschwelle von 2. Ist das zweite oder das erste vielleicht eine Wunde? Das erste ist tot und das zweite Torso ist dann zusätzlicher wie 6. Okay, dann würfel ich dann. Leider nur noch 1. Oh, alles klar. Gut, dann bist du fertig und nach Diamantis gehen wir weiter auf die ähm, Fasreva durch Zulamin. Noch nicht da, also warte ich ab. Nächste Kampfrunde: Die ah, Mars. Stopp. Ende der Kampfrunde. Mein Zauber ja. löst aus. <lacht> Ist ein Tlanox oder ein Pest Es klingt dann einfach so, als hätte Serpentilio starken nicht Schluck auf, sondern ähm, Luft im Bauch. Sagen wir mal so: Also, er Gerücht. zischt einmal richtig und dann rüpft er kräftig. Und dann stößt sich aus seinem Mund ein giftig grüner Säugennibel aus, der den. Den Eidechsen entgegenwabert. Ähm, ich mache erstmal die Zauberprobe. Du weißt mal ich schon, dass noch der mir und die Maraskana vor dir stehen? Das ist egal. Also hier Das steht, ist ein Strahl. Hier steht, dass am Ende also am Ende ein Kegel. Von, ein Kegel, ja. Dann gehe genau. ich dann geh ich halt zwei Schritt. Das, dann war ich jetzt halt zwei freie Schrittaktionen. Ja, dann mach gerne zwei Schritt. Und dann zwei Schritt und dann kann ich hier in der durch. Tja. Sure. Ich darf ja sowieso nicht auf den Großen, fällt mir gerade ein. Du kannst das jede Runde neu würfeln, ne, die Mutprobe, das ist eigentlich, also die Schoße ist ja, du kannst ja jede Runde versuchen, dich, deinen Geister, zu packen. Frosty, dich? Das wenn es genauso Ach, funktioniert wie Ja, ja, wie das, ist, das ist, ja, ja, das ist, das ist so. Okay, also, dann würde wir so wir ich mit, mit reinnehmen können. Okay, wir können den mit reinnehmen, das ist nicht bestätigt. Ähm, Zauberprobe. Also es geht mir vor allem darum, dass du Abel, mir und die Maraskana vor dir nicht triffst. Also du kannst das natürlich gerne machen, aber dann werden die genauso die Selbstbeschussproben würfeln. Nee, der hat. der hat an seiner Basis sieben Schritt. Äh, ja, sieben Schritt. Okay. Also pff, dürfen, dürfen die Maraskana gerne ein bisschen äh, husten. Aber so wie der Kegel jetzt aussieht. Ja, die unteren. Von den unteren kommen zwei Stück rein. Hm. Okay. So. Gut, gut, gut, gut. Ich wollte das nur wissen. Ja, also du hast recht, aber mir nicht zu erwischen ist tatsächlich wichtiger als den Zauber durchzubringen. Ja, das sieht dann ja einfach richtig aus. Gut, dann ist das ein <lacht> Kegel. So, jetzt bin ich raus gewesen, gib mir, eine yeah, gib mir eine Sekunde, um erstmal die Probe zu würfeln. Dann müssen wir sehen uns überhaupt schafft. Ähm, sorry. Ich habe zweimal den Zauberdauer verkürzt und einmal die Reichweite verlängert. Das gibt uns ein Gesamterschwernis von 15. Dann kommen da, das halbiert sich, weil ich Gildenlage bin, auf die 7,5, also die 8. Dann kommt da ein Punkt runter, weil es eine Beschwörung ist und ich den Modifikationsfokus Beschwörung habe. Und dann kommt da noch einer runter, weil es ein dämonischer Zauber ist und ich den, sorry, den Merkmalsfokus dämonisch habe. Ist also erschwert um sechs Punkte. Würfeln wir nächstes Mal aus. Gut. Ähm, ich glaube, der Nebel beschreibt einen relativ hohen Bogen, weil wie gesagt, er ist ja Reichweite Reichweiten modifiziert. Also eigentlich über die Köpfe der, der beiden noch hinweg. Und äh, senkt sich dann aber der äh, äh, langsam auf sich hinab. Jeder, der in seinem Wirkungsbereich steht, er äh, leitet erst einmal ZFP SPA. Also 13. 13 und SPA. SPA. Äh, 14 sind 7, okay. 7 SP. Und darf dann eine Konstitutionsprobe, die nicht weiter modifiziert wird, ablegen.